Hallo lieber Zuschauer oder liebe Zuschauerinnen, willkommen zu meinem 10-Abo-Special. Ja, am 22.03. habe ich die 10 Abonnenten geknackt und habe schon da angekündigt, dass am 6.04. mein Abo-Special kommen wird. Apropos kleiner Fun-Fact: Wenn wir jetzt Tag plus Monat, also 6 plus 4, rechnen, erhalten wir 10. Also meine Abonnenten. Zahl. Und vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt noch etwas zum Nachdenken. In dem Raum, wo ihr jetzt sitzt, passen da 10 Leute bequem rein oder nicht? Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Leute davon an für sich sind. Ja, und dafür bedanke ich mich für jeden einzelnen Abonnenten und, und damit dann tschau's bis zum nächsten Video.